Äh, ja. vorgebaut, äh, weil äh, ja die Edothek im äh, Acht-Punkte-Plan verankert ein äh, tragendes Element ist. Äh, Martin hat ja gestern auch schon darauf hingewiesen, äh, wie sich die Suche und so jetzt gestaltet. Und äh, Margit, ich bitte dich äh, jetzt dahingehend um deinen Input. Bitte ja, sehr. gerne. Nur ein Hinweis. Vielleicht schaust du noch kurz in den Chat und kannst das vielleicht im Chat beantworten. Da gab es schon noch eine ja, Frage. Fast. Danke für die nette Anmoderation. Wir haben also jetzt die Gelegenheit, dass ein bisschen die Fortschritte, die auf der Edothek sich getan haben, zum Vorschein kommen. Wir haben im letzten Schuljahr auf Hochtouren gearbeitet. Mein Team besteht eigentlich nur aus vier Personen. Wir haben uns aber immer wieder von anderen Personen Hilfe geholt, nämlich von Fachkolleginnen und Kollegen, die wir im Rahmen eines erweiterten Redaktionsteams immer wieder auch engagieren, damit sie uns erstens einmal diese Lehrplanzuordnungen machen können, die fachlich ja eher wirklich das Wissen des Fachkollegen erfordern und äh, gleichzeitig auch äh, hilfreiche neue Links einpflegen oder neue Unterrichtsszenarien, je nachdem, äh, was sie eben im Fundus haben. Und äh, dadurch ergibt sich, dass wir einfach ganz viele wertvolle Materialien zum äh, Erarbeiten, zum Üben, zum Festigen, aber auch äh, zum Erklären äh, in der Edothek äh, vorrätig haben. Und ich möchte jetzt so ein bisschen nur diese Fortschritte, die eben seit dem Tag 0 der Edothek passiert sind, ein bisschen herausstreichen und ein paar mögliche äh, Ansätze geben, wie man äh, gute Materialien, die zum Lehrplan passen, finden können. Dafür gebe ich jetzt meinen Bildschirm mal frei. Ähm die Präsentation werde ich auch in die Nachlese geben. Und äh, wie Sie auch wissen, ist ja diese Anreicherung äh, zu den Lehrplänen, Lehrplanzuordnungen ein Punkt im Acht-Punkte-Plan. Äh, das wurde auch gestern vom äh, Martin Bauer äh, vorgestellt. Und jetzt wollen wir ein bisschen in die Tiefe gehen zu dem. Ähm, dazu habe ich einmal einen Screenshot gemacht von diesem Startbildschirm. Sie kennen alle die kuratierten Mappen. Das sind diejenigen, die hier die kleinen Bildchen drauf haben, wo wir eben auch bildlich ein bisschen unterstreichen, welche Altersgruppe da dahinter steckt, und das sind eigentlich die Mappen, mit denen wir begonnen haben. Es war ja zu Beginn der Lockdowns äh, notwendig, dass wir sehr schnell reagieren und äh, gute Materialien für jede Schulstufe zur Verfügung stellen. Und äh, das ist eben hier in diesen kuratierten Mappen, die das Redaktionsteam zusammenstellt, noch immer enthalten. Das heißt, äh, man kann sich auch hier orientieren nach Schulart, nach Schulstufe, äh, nach Gegenständen aber auch fachübergreifenden Dingen. Und man hat auch die Möglichkeit, hier Angebote speziell für Lehrende in Anspruch zu nehmen. Auch das ist etwas, was schon Stunde Null da war, wo eben der Fokus drauf liegt, dass man eben Sammlungen hat, wo, wo Lehrkräfte dann wirklich auch die Kompetenz der Auswahl benötigen. Das ist also ein Bereich, der den Lehrenden vorbehalten ist. Die anderen kuratierten Wappen kann man natürlich auch gerne äh, als Mappenlink an Schülerinnen und Schüler weitergeben. Und äh, ganz neu, und da beginne ich ganz oben, ist dieses POTS login Das Potslogin login äh, ermöglicht, dass man mit den Zugangsdaten, äh, die man auch im Serviceportal verwendet, äh, und die momentan die Bundeslehrer haben, aber das wird sicher auch erweitert auf die Landeslehrer, dass man hier eben auch ein Login vornehmen kann, der eben verschiedene personalisierte Services noch ermöglicht. Das wichtigste Service ist, dass man hier auch Mappen für sich selbst erstellen kann, die eben dann in diesem privaten Bereich verfügbar sind. Ich habe Suchergebnisse und kann mir die eben zusammenstellen und kann die dann auch wieder aufrufen. Und ich kann sogar diese Mappenlinks von meinen persönlichen Mappen auch an Schülerinnen und Schüler weitergeben. Dann habe ich die Möglichkeit auch zu bewerten oder zu kommentieren. Das Ganze war ja von vornherein so geplant, dass wir die Crowd sozusagen dazu auch animieren, uns zu helfen, die Datenbank aktuell zu halten, auch die Qualität der Datenbank zu sichern. Und das kann man eben, indem man Sterne vergibt für besonders gute Items und auch kommentiert, wenn irgendetwas nicht in Ordnung wäre oder auch natürlich positives Feedback geben. Und es gibt ganz wenige Inhalte, zum Beispiel die SAP Lernvideos, die nur mit diesem Login sichtbar sind. Das benötigen aber derzeit auch nur die Bundeslehrer in den BHS. Und deswegen ist das auch nicht problematisch. Sonst ist alles frei zugänglich, was wir in der Edothek äh, verankert haben. Und Sie haben äh, die Möglichkeit, verschiedene Suchen zu äh, starten. Zuerst einmal die Schlagwortsuche, ganz normal. Die kennen Sie auch von Google. Und man kann dann mit Filtern noch einschränken, nach Bildungsstufen oder Themenfeldern. Damit sind die Gegenstände, aber auch die fächerübergreifenden Kompetenzen gemeint. Und man kann auch nach Inhaltstyp, zum Beispiel Video oder äh, interaktiv suchen, damit man eben ganz spezielle Items herausfindet. Und äh, diese Lehrplanbezugssuche die ist eben jetzt gekoppelt mit dem Kometraster. Wir haben also die Kometraster praktisch in die Edothek hinein integriert. Derzeit ist das für die Primarstufe und Sekundarstufe 1 mal vollständig erfolgt. Und wir sind jetzt gerade dabei, auch die SEC 2 zumindest zu beginnen. Das ist natürlich ein Riesengebiet, ja, überhaupt wenn man an die BHS denkt die eine ganze Vielfalt an Gegenständen und Lehrplänen hat. Aber wir beginnen einmal mit der AHS-Oberstufe. Wir beginnen mit der PTS, also äh, POLI. Und äh, wir haben auch für die kaufmännischen Gegenstände schon begonnen, äh, für die äh, Rechnungswesen, Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, da die Raster einzupflegen. Und es ist also praktisch jetzt im Gange, dass das in dem äh, Semester noch äh, erste Blüten zeigt sozusagen, erste Wirkung zeigt. Ähm, ja, wir haben eben auch noch da unten einen Bereich, den wir versuchen aktuell zu halten. Äh, da wird immer darauf hingewiesen, was vielleicht an aktuellen Themen gerade so los ist. Ähm, sehr viel auch in Richtung Geschichte, politische Bildung, aber eben auch im ähm, naturwissenschaftlichen Bereich und äh, da wird eben immer wieder ein Schlagwort hergenommen. Und wenn man da auf diesen zusätzlichen Button drückt, dann ähm, hat man eben auch die Vorschläge. Ich gehe jetzt mal ganz kurz in, in die Edothek hinein, dass Sie das auch sehen können. Ja, also das ist jetzt die Live-Ansicht sozusagen. Und äh, wenn man dazu den passenden Materialien anklickt, dann kommt man eben auf die Vorschläge, die vom Redaktionsteam hier äh, für diesen Themenbereich erfolgt sind. Ja. Was ist, gibt es noch an ein bisschen Insiderwissen zu vermitteln? Sie sehen hier noch einmal die Inhaltstypen aufgelistet. Die haben wir mit kleinen Icons auch versehen. Und wenn man jetzt eine solche Mappe vor sich hat, hat man einerseits da Icons für die Mappe und dann, wenn man in die äh, weiteren Mappen, also tiefer hineinklickt in die kuratierten Mappen, kommt man dann zum Schluss auf die Übersicht und kann dann eine Detailseite aufrufen von so einem Item. Und ähm, ich habe hier zum Beispiel dieses Teach 360 AT äh, gewählt. Das hat äh, der Kollege Weichshofer mit, einer, äh, mit, mit ähm, einer Möglichkeit, Virtual Reality zu zeigen für seine Volksschulkinder erstellt, wo er eben dadurch, dass er keine Exkursionen zu Bauernhöfen zum Beispiel mehr machen kann, das eben so gelöst hat, dass er dann dort gefilmt hat. Und die Kinder sehen das in Form eines Videos und haben dann die Möglichkeit, ein ähnliches Erlebnis mitzumachen. Also das wäre nur so ein Beispiel. Was habe ich Ihnen für Schwankern zu bieten? Ich habe schon begonnen mit der Volksschule. Also da haben wir natürlich umfangreiche Materialien äh, in diesen kuratierten Mappen zusammengefasst. Also wir haben hier die Lernmaterialien gegliedert nach den verschiedenen Gegenständen und auch übergreifende auch Dinge, die eben als Unterrichtsprinzip da sind, so wie die Mehrsprachigkeit beispielsweise oder die verbindlichen Übungen. Und da drinnen sind natürlich, wir werden das wahrscheinlich auch jetzt ergänzen, auch die Elemente der Grund digitalen Grundbildung. Das wird dann immer wieder auch ergänzt, erneuert. Wir, werden, wir sind eben dran, da möglichst aktuell zu arbeiten. Auch Deutsch als Zweitsprache hat ein umfangreiches Angebot. Und äh, da kann man auf jeden Fall aus dem Vollen schöpfen. Das nächste Thema, das wir dort auch veröffentlichen werden, wird der Advent sein, also wo man Materialien für die Kinder findet zum, zu diesem äh, Thema, das da ansteht. Ja, wir haben natürlich auch speziell für die digitale Grundbildung kuratierte Mappen erstellt. Die kennen Sie vielleicht. Da gibt es eben dann auch eine Möglichkeit. Das hat jetzt nicht funktioniert. Na, das will nicht gut. Digitale Grundbildung kann ich eigentlich auch in dem äh, Hauptbereich der Edothek zeigen. Also das wäre jetzt in der Sekundarstufe 1 wo wir dann eben die Übersicht haben über die Gegenstände. Und äh, Sie sehen da die Mappen, die hier schon nach den einzelnen Teilbereichen der digitalen Grundbildung gegliedert sind. Wenn ich da jetzt das Computational Thinking beispielsweise aufrufe, dann habe ich die umfangreichen Materialien hier zur Verfügung und kann eben da ganz gemischte Dinge auch anwählen. Teilweise sind es Tutorials, teilweise sind es äh, Arbeitsblätter oder Kurse. Äh, es haben auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen, äh, die ITappers zu diesem Thema erstellt. Die findet man auch hier drinnen. Und äh, ich glaube, da findet man wirklich eine umfangreiche Sammlung, aus der man voll schöpfen kann. Ja. Deutsch als Zweitsprache habe ich schon erwähnt. Also da sind wirklich gute Ressourcen drinnen. Da haben wir auch mit der äh, Mitmachaktion vom ÖRD gearbeitet. Und da gibt es zum Beispiel auch Materialien, die eben äh, ganz speziell für verschiedene Themenbereiche für Deutsch als Zweitsprache äh, erstellt wurden. Schauen wir mal da kurz rein. Ja, also hier sehen Sie äh, sehr, sehr viele Materialien, eben auch diese DATS-Lernpakete, die ich gerade angesprochen habe, aber auch äh, Website-Empfehlungen sowie das Deutsch für alle. Und da findet sich eben zu den einzelnen Thematiken auch eine Übersicht. Äh, wir haben eben auch noch die Möglichkeit, dass wir... Äh, die Mathematik sprachsensibel gestalten. Auch dazu äh, gibt es viele Materialien, und äh, da haben wir wirklich äh, auch sehr fundierte Dinge, Videos. Äh, Malle Schädler hat, glaube ich, gestern am Abend noch dazu auch referiert äh, in ihrem Mathe für alle Bereich, und äh, da kann man eben auch aus dem vollen Schöpfen, gerade wenn es darum geht, dass man eben äh, mit einem begrenzten Sprachwortschatz auch äh, Dinge aus diesem Bereich erklären kann. Äh, sehr eindrucksvoll mit vielen Videos, die auch als Videos einzeln eingepflegt wurden bei uns. Ja, wir haben natürlich auch äh, zu den einzelnen Gegenständen, umfangreiche Materialien. Ich mache das jetzt nicht auf. Ich glaube, Sie haben gesehen, dass man das eben äh, in den einzelnen Bereichen der äh, kuratierten Mappen auch findet. Geschichte, Sozialkunde, politische Bildung, also ganz, ganz ausführliche Dinge. Mit Österreich-Bezug, das ist das Wichtigste. Man findet natürlich sehr viel im Netz auf Google, aber wir haben eben darauf geachtet, dass da wirklich der Österreich-Bezug da ist, damit man das Material gut im Unterricht einsetzen kann. Was noch hier zu empfehlen ist, ist auch die Finanzbildung. Das wurde eben, da wurde eben von, von der Österreichischen Nationalbank eingepflegt. Und da haben Sie umfangreiche Materialien zur Finanzbildung für die Sekundarstufe 1 und auch äh, das Ganze auch natürlich im Bereich der Sekundarstufe 2. Da sind wir jetzt gerade dabei, auch das anzureichern mit den Lehrplaninhalten. Es sind natürlich auch größere Plattformen wie das Flip der Ersten Bank äh, dabei oder eben äh, die Broschüren der Schuldnerberatung. Also da können Sie auch aus dem Vollen schöpfen. Wir haben hier noch eine Möglichkeit, das Lesen und Verstehen in der Sekundarstufe 1 auch zu begleiten. Das ist oft ein Thema, das da ansteht bei den Schülerinnen und Schülern. Und wir haben eben auch eine, eine sehr Fundierte große Menge an Materialien. Äh, Akustische Chronik des 20. Jahrhunderts, äh, das ist eben eine äh, Sammlung, eine Mediathek und äh, die bietet auch sehr viele Unterrichtsmaterialien. Sie kennen das vielleicht. Ich mache es mal kurz auf. Wir haben hier eben vor allem Zeitgeschichte als Thema. Da gibt es Audios, Videos, also Unterlagen, mit denen man den Unterricht sehr bereichern kann. Also durchaus empfehlenswerte Materialien. Und ich habe auch äh, eine, natürlich auch die äh, Website der demokratie des österreichischen Parlaments drinnen. Es gibt auch natürlich äh, überschneidende Materialien die zum Beispiel Deutsch und die digitale Grundbildung betreffen, Hörspiele zum Beispiel, äh, die eben da äh, als Unterrichtsszenario, oje, irgendwas ist da mit meiner Verlinkung passiert, äh, zur Verfügung stehen. Aber äh, sie finden das alles natürlich auch, in, mit den Schlagworten. Also wenn ich jetzt beispielsweise Hörspiel als äh, als Möglichkeit hineingebe, äh, eine eine Schlagwortsuche zu machen und äh, digitale Grundbildung beispielsweise wähle äh, oder das den mit Filtern Deutsch wähle, komme ich auch zu diesen äh, Materialien. Und kann das genauso finden. Ich werde es auf jeden Fall in meiner Präsentation reparieren, was da ist. Immer irgendein Hoppala passiert, weil das haben wir nämlich im Redaktionsteam gemeinsam erstellt und zusammengestellt. Und da ist ein bisschen was durcheinander gegangen. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Ähm, ich habe auch noch von der Kollegin äh, Stockreiter, die für Deutsch und Geschichte zuständig ist, dieses Video mit Arbeitsblatt bekommen. Ich versuche es noch einmal, vielleicht ist jetzt der richtige, ja, da ist jetzt der richtige Link da. Also da gibt es eine Plattform, die heißt 45 Minuten und da hat man eben eine ganz, ein ganzes Unterrichtsszenario zusammengestellt und kann hier direkt diesen Link an die Schüler weitergeben und hat haben eben das Arbeitsblatt und das zugehörige Video auf einer Seite äh, auch eine sehr praktische Angelegenheit, würde ich meinen. Und ähm, da findet man ganz viele solche Schmankerl, die ich ja sicher nicht alle gleich jetzt äh, in der kurzen Zeit herzeigen kann. Eines vielleicht noch, was jetzt auch mit den Lockdowns interessant wird, ist vielleicht auch, diese Möglichkeit, also Märchen erzähler direkt als Video zu konsumieren. Und äh, da gibt es zum Beispiel diese Geschichtenerzählerin, die Frau Edermeier, die äh, das wirklich sehr nett bringt und teilweise auch Arbeitsblätter dazu anbietet, damit die Kinder das dann auch noch äh, didaktisch verwerten können. Äh, die letzte Schmankerlfolie habe ich auch noch für Sie. Da gibt es jetzt eine, äh, eine Übersicht, was sonst noch alles empfehlenswert ist. Wir haben ganz viele Videos von Matago, die eher für die Sekt 2, für die Vorbereitung in Mathematik äh, auf die Reiferprüfung äh, zu, zum Einsatz kommen. Und wir haben auch von äh, der Uni Wien alles, was von Mathematik macht Freunde, verfügbar ist. Da gibt es Erklärvideos, da gibt es Arbeitsblätter und Quizzes, tests die man eben verwerten kann. Das Flink in Mathe haben Sie gestern vielleicht gesehen, das ist auch eingepflegt, das sind GeoGebra-Bücher, die speziell für diese ersten und zweiten Klassen, in denen jetzt die neuen Geräte verfügbar sind, konzipiert sind, damit Kinder da in individuellen Tempo an dem Lehrplan bezogenen Materialien arbeiten können. Man braucht es nur als Suchbegriff eingeben und sie kommen direkt auf diese Funde, sozusagen, die sie verwenden können. Dann gibt es die, das interaktive Schulbuch, Schubu, das für Deutsch, Biologie, Physik schon und Geografie schon Materialien bereitstellt. Das sind einzelne Seiten wirklich mit Lehrplanbezug eingepflegt, die man dann als Begleitung verwenden kann. Und die Erklärvideos für Flipped Classroom würden Sie auch finden, wenn Sie in den Gegenständen, wenn Sie bei den Filtern die Gegenstände und Video eingeben, vielleicht auch noch Erklärvideo als Suchbegriff äh, oder Flipped Classroom eben als Suchbegriff eingeben, dann kommen Sie auch auf sehr viele gut äh, zusammengestellte Erklärvideos. Natürlich haben wir die Materialien von, von Ö1 Macht Schule drinnen, aber auch von Planet Schule, die sehr fundierte Unterrichtsszenarien haben. Äh, da haben wir auch darauf geachtet, dass wir nur jene Sachen, die eben äh, in, äh, allgemein verwendbar sind, wo eben der Deutschlandbezug nicht so hervorsticht, äh, dass wir das einfliegen. Lehrer Online äh, ist auf derselben Ebene. Auch da haben wir eine Kooperation. Und äh, wir achten darauf, dass wir hier auch äh, Materialien, die eben allgemein verwendbar sind, nicht nur in Deutschland verwenden können. Äh, für die informatiker easy for me ist drinnen äh, mit all, den Arbeitsblättern und Lösungsblättern. Die, die Lösungen kann man allerdings nur sehen, wenn man als Lehrer eingeloggt ist. Aber sonst ist es frei zugänglich für die Arbeitsblätter. Wir haben natürlich von den Verlagen ganz viel Material drinnen. Also da, da sind wir wirklich mit allen Schulbuchverlagen auch in Kontakt. Und wir werden das jetzt anreichern für die Sekundarstufe 2. Ich habe auch schon erwähnt, dass wir hier rund um Weihnachten und Advent sehr, sehr viele Materialien auch für die Primarstufe bereitstellen. Und bitte schauen Sie regelmäßig hinein, vielleicht auch in die aktuellen Themen. Ich denke, ich habe Sie jetzt mit ganz vielen Dingen befeuert. Ich hoffe, dass es ein Überblick war, den Sie ein bisschen, wo Sie ein bisschen den Eindruck bekommen haben, was es alles gibt, wo Sie auch ein bisschen Gusto bekommen haben. Und ich stehe natürlich für Fragen gerne zur Verfügung, falls es welche gibt. Margit, vielen herzlichen Dank. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal etwas auf den Punkt bringen weil das vielleicht nicht allen klar ist. Was wir jetzt in den letzten Monaten geschafft haben, ist, dass wir technische Lösungen entwickelt haben, dass Aufgabenstellungen, Materialien aus der Edothek, bei den ITAPAS, die Digicom-Beispiele, allesamt online abrufbar sind, ohne Login wie das auch schon teilweise war. Die Mechanismen aber so sind, dass das mehr oder weniger, wenn das an der einen Stelle angereichert wird, automatisiert auch auf der anderen Seite rauskommt. Aber das ganz Entscheidende im Fortschritt, dass es sozusagen für die Lernplattformen, LMS, EduVidual, MS Teams und letztendlich auch dem POTS hier diese Verlinkungen kombiniert mit dem Login, äh, funktionieren. Und das hat einen essentiellen Vorteil, ich kann nämlich, je nachdem, äh, mit welcher Lernplattform ich arbeite, dann die Daten und den Fortschritt der Schüler speichern. Das heißt, ich kann diese Materialien aktivieren und ich weiß, wenn ich später einsteige, wo ich dann fortfahre. Das ist natürlich von der Systematik in jeder Lernplattform etwas anders. Aber es gibt hier jetzt schon die unterschiedlichsten Einstiegspunkte. Und selbst wenn man sagt, na, ich bin jetzt der Google-Schule, dann geht das auch, weil eine Website-Variante äh, ermöglicht, dass man sozusagen wieder in Kombination mit Ediwürl in dem Fall äh, die Aufgaben bearbeiten kann und den Zwischenstand speichert und das ist das, das ist das was wir unter Lernprozessbegleitung äh, verstehen wo man dann immer wieder an dieser Stelle aufsetzen kann ja? und äh, das ist schon was ganz Großes nämlich unter dem Aspekt dass wir so viele unterschiedliche Technologien in Österreich verwenden und auch gerne zulassen also auch diese Vielfalt das wollte ich noch mal irgendwie ja. <lacht> vielen Dank Andreas und vielen Dank auch äh an, äh, an die Zuhörer, die ein tolles Feedback in den Chat schreiben. Dankeschön und äh, einfach das jetzt als äh, irgendwie Inspiration zu verwenden, sich ein bisschen umzusehen, da äh, wären wir als Redaktionsteam sehr dankbar, wenn das jetzt auch gelungen ist. Vielen Dank fürs Zuhören und ich glaube, wir sind schon